Du hast bestimmt schon mal gehört, die Bezeichnung Gottes Volk, das auserwählte Volk. Doch wer ist das genau? Welche Religion steckt dahinter? Steckt da überhaupt eine Religion hinter? Um das zu erfahren, bleib dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Das erste Mal, dass wir vom Volk Gottes in der Bibel lesen ist im zweiten Buch Mose bzw. im Buch Exodus. Ab Kapitel 3 erhält Mose den Auftrag, Gottes Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten zu befreien. Gott hätte auch sagen können, die Kinder Jakobs. Denn im Buch Genesis bzw. erste Buch Mose, Kapitel 32, Vers 28, erfahren wir, dass Gott selbst den Jakob in Israel umbenannt hat. Daran erkennen wir, dass alle zwölf Stämme das auserwählte Volk ist. Denn alle zwölf Stämme sind die Kinder Israels bzw. die Kinder Jakobs. In der Endzeit sind es exakt diese zwölf Stämme, die aus Babylon ausgehen sollen. Unser Heiland hat uns versprochen, dass er seine Schafe, also sein Volk, aus allen Heidenvölkern sammeln wird. Gottes Volk muss gesammelt werden, weil alle zwölf Stämme ungehorsam wurden und in die Verbannung geschickt wurden. Nur das Südreich, die Stämme Judah und Benjamin, also die heutigen Juden, sind nach der Verbannung wieder heimgekehrt. Das Nordreich, die restlichen zehn Stämme, sind auf der ganzen Welt unter die Heiden und Götzen, die dann zerstreut. Doch unser Erlöser, Jesus Christus, wird über sein gesamtes Volk regieren weswegen er es halt in der Endzeit auch sammeln wird. Keine Religion oder Glaubensgemeinschaft ist im Interesse unseres himmlischen Vaters. Religionen sind Menschentradition und vom Menschen gemachte Regeln. Doch durch das Opfer unseres Messias zählt nun jeder zu Gottes Volk, der sein Leben in die Macht und Kraft und Herrlichkeit Gottes legt und seine Gebote halten will, wer unseren Erlöser, Jesus Christus, als Gottes Sohn bekennt und wer sich vom Heiligen Geist leiten lässt, der gehört zum auserwählten Volk und das hat nichts, überhaupt nichts mit irgendeiner Religion oder Glaubensgemeinschaft zu tun.